Herzlich Willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute geht es um das legendäre RS-25. Viel Spaß! Da wir uns hoffentlich mit großen Schritten dem ersten Flug des SLS nähern, genau der Rakete, die das Rückgrat des amerikanischen Mondprogramms bilden sollte, wird es höchste Zeit, dass wir uns sein Haupttriebwerk, das RS-25, genauer ansehen. Der erste Start des SLS, dem sogenannten Space Launch System, soll ja nach extremen Verzögerungen und Budgetüberschreitung endlich 2022 stattfinden. Ich hatte ja schon in den News am Wochenende berichtet, dass einer der Triebwerkscontroller getauscht werden muss. Witzigerweise genau eines der Bauteile, die extra für das SLS im Vergleich zum Space Shuttle am Triebwerk modernisiert wurden. Und seien wir ehrlich, wirklich legendär ist das RS-25 als Haupttriebwerk des Space Shuttles. Wir schauen uns heute an, wie das RS-25 funktioniert, warum es noch heute als eines der besten Triebwerke aller Zeiten gilt und wo es im Vergleich selbst das Raptor von SpaceX in den Schatten stellt und was am Triebwerk gegenüber seinem Einsatz am Space Shuttle eigentlich geändert wurde. Wie immer bei mir findest du zu den eckigen Klammern, die ich dir einblende, Quellen unter dem Video, wenn du weiter ins Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, genau abonnier doch gern meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Naja und sonntags immer meine Raumfahrt-News. Außerdem Specials wie Livestreams, Expertentalks und best von wichtigen Ereignissen. Die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich und wir können live dabei sein. Aber zum Thema der heutigen Episode. Ein Video, das ich schon so lange machen möchte, wie Senkrechtstarter alt ist. Ein Video über das RS-25. Für die meisten besser bekannt als SSME, kurz für Space Shuttle Main Engine. Wenn ich ein Video über die bedeutendsten Triebwerke aller Zeiten machen würde, ja, das RS-25 von Aerojet Rocketdyne wäre definitiv unter den ausgewählten Triebwerken. Gestufte Verbrennung, Brennkammerdrücke, die einem schwindelig werden lassen und eines der effizientesten und gleichzeitig schubstärksten Triebwerke aller Zeiten. Dazu ist es noch krass zuverlässig. Du merkst, ich bin ein Fan des RS-25. Deshalb sage ich mal, Ganz laut nichts zu den Kosten dieses Technikwunders. Das Space Shuttle. Wie du sicher weißt, verwendete das Space Shuttle eine Gruppe von drei RS-25-Triebwerken, die in der Heckstruktur des Orbiters montiert waren. Ja, Orbiter. Das war eigentlich der Name des Shuttles, während das Gesamtsystem aus Orbiter, Tank und Boostern Space Shuttle genannt wurde beziehungsweise Space Transport System oder kurz STS. Aber scheiß auf diese Spitzfindigkeit, es wird jeder an ein weißes Weltraumflugzeug mit schwarzer Unterseite denken, wenn du vom Space Shuttle sprichst. Nun, der Orbiter hatte also die Triebwerke. Der Treibstoff für diese kam aus dem orangenen externen Tank. Die Triebwerke dienten während des gesamten Aufstiegs des Shuttles als Antrieb. Da die aber nicht genug Leistung haben, um Orbiter und Tank vom Startpad wegzudrücken, gab es ja noch zwei Feststoffbooster. Die hatten ca. 80% des Gesamtschubes geliefert. Nach der Landung des Space Shuttles wurden die RS-25-Triebwerke aus dem Orbiter ausgebaut, inspiziert und überholt, bevor sie bei einer anderen Mission wieder eingesetzt wurden. Bei Flügen mit dem SLS die nächste und vermutlich die letzte NASA-Rakete – die NASA setzt ja jetzt voll auf kommerzielle Verträge – werden die Triebwerke als Verschleißteile verwendet. Für die ersten vier Flüge des SLS werden sogar tatsächlich Triebwerke verwendet, die noch aus dem Space Shuttle-Programm stammen und mit dem Space Shuttle mehrfach in den Orbit geflogen sind. Kurz noch eine kleine Liebeserklärung an das Shuttle. Ich bin ja mit dieser unglaublichen Maschine aufgewachsen. Ich verbinde eine Menge mit dem Space Shuttle und würde es auch immer als Ingenieursmeisterleistung verteidigen. Aber wenn wir ehrlich sind, hat es eigentlich keines seiner Entwicklungsziele erreicht. Ursprünglich wurde es als schnell wiederverwendbar geplant. Der kürzeste Abstand zwischen zwei Starts erreichte Space Shuttle Atlantis 1985 nach 54 Tagen. Der Durchschnitt für die Zeit zwischen Shuttle Starts war aber über 80 Tage. Ursprünglich geplant waren zwei Wochen zwischen den Starts. Fairerweise muss man sagen, dass SpaceX mit den Falcon 9 Boostern auch nicht viel schneller ist. Der Durchschnitt dürfte auch deutlich über 80 Tagen liegen. Der schnellste Turnaround für einen SpaceX Booster liegt aktuell bei 27 Tagen. Aber zurück zum Space Shuttle und den Zielen, die es verfehlte. Nach dem extrem teuren Apollo Programm wollte man eigentlich einen günstigeren Weg in den Orbit etablieren. Das wurde komplett verfehlt. Ursprünglich wurden Payload-Preise von 250 Dollar pro Kilogramm angestrebt. Im Endeffekt lagen die Kosten wohl eher bei 60.000 Dollar pro Kilogramm Nutzlast. Der ehemalige nasa direktor Michael D. Griffin sagte 2007, hätte man das Saturn-Programm fortgesetzt wäre die NASA heute auf dem Mars und hätte jahrzehntelange Erfahrung in der Erforschung und Nutzung des Mondes. Für die Europäer war das Shuttle ein Segen, da der gesamte westliche Startmarkt auf günstige Shuttle-Flüge gesetzt hatte, die aber nie kamen, konnten sich die Ariane 4 und später die Ariane 5 relativ einfach als kostengünstige und zuverlässige Alternativen zum Space Shuttle etablieren. Diesen Gefallen wird der aktuelle Startmarkt der Ariane 6 nicht mehr tun, habe ich hier ja auch schon mehrfach thematisiert. Ach, aber zurück zum Space Shuttle. Sicher und verlässlich sollte das Space Shuttle sein. Ja, aber am Ende sind durch das Space Shuttle 14 Menschen umgekommen. Kein anderes Raumfahrtsystem ist auch nur ansatzweise für den Tod von so vielen Raumfahrern verantwortlich. Auch wenn gerade das Challenger-Unglück auf so vielen Ebenen vermeidbar gewesen wäre, ja, wurde die Sicherheit des Space Shuttles letztendlich massiv überschätzt. Aber um den Bogen zurück zum Triebwerk, also zum RS-25, zu schlagen, keines der Unglücke, weder das mit der Challenger noch das mit der Columbia, sind auf die Haupttriebwerke des Shuttles, das RS-25, zurückzuführen. Was nicht bedeutet, dass es keine Probleme mit den Haupttriebwerken gab. Bei allen 135 Shuttle-Starts gab es aber letztlich nur einen Triebwerksausfall. Das war der Flug STS-51F im Jahr 1985. Der Ausfall von Temperatursensoren des zentralen RS-25-Triebwerks führte zur Abschaltung des Triebwerks. Als Konsequenz kam es zum einzigen Startabbruch im Space Shuttle-Programm. Statt direkt zur Erde zurückzukehren, wurde der sogenannte Abort-to-Orbit durchgeführt. Also der Abbruch mit Weiterflug in einen niedrigen Erdorbit. Zwar konnte so der Zielorbit nicht erreicht werden, die Mission konnte dennoch erfolgreich beendet werden. Insgesamt gab es bei 135 Space Shuttle-Flügen 405 Triebwerkseinsätze, denn es wurden ja immer drei RS-25 eingesetzt. Mit STS-51F gab es dann nur diesen einen Komplett-Triebwerksausfall im Flug. Damit kommt das RS-25 auf eine Zuverlässigkeit von 99,95%. Keinen Ausfall, aber eine beinahe Katastrophe gab es bei sts 93 im Jahre 1999. Hat Scott Manley ein super Video zugemacht. Im gesamten Shuttle-Programm wurden von Aerojet Rocketdyne 74 Entwicklungsprototypen und 83 Flugtriebwerke gebaut. Die Triebwerke wurden über die Dauer des Shuttle-Programms weiterentwickelt und der aktuellste Typ ist der Block 2. Mit 135 Space Shuttle-Missionen den Untersuchungen nach jedem Flug, fast 3000 Bodentests und über eine Million Sekunden Gesamtbrennzeit ist das RS-25 definitiv ein sehr gut untersuchtes und bis ins kleinste Detail verstandenes Raketentriebwerk. Apropos Brennzeit, das SSMI, Space Shuttle Main Engine, brennt ja vom Start bis in den Orbit und damit über 500 Sekunden lang. Zum Vergleich, das Erststufen Merlin brennt an der Falcon 9 und Falcon Heavy etwa 165 Sekunden plus Landefeuerung. Das Zweitstufen MVEC also das vakuumoptimierte Triebwerk, knapp 400 Sekunden. Also 8,5 Minuten beim Space Shuttle gegen knapp 3 Minuten, bzw. etwa 6,5 Minuten beim Merlin von SpaceX. Aber das Merlin von SpaceX ist eine gute Überleitung. Bei allen Erfolgen von SpaceX vergisst man leicht, dass das RS-25 das erste wiederverwendbare Raketentriebwerk ist. Und das mehr als 30 Jahre bevor das SpaceX mit dem Merlin gelang. Und das bringt uns zu einem der traurigsten und zu recht oft am SLS kritisierten Punkt. Genau, große Orangenrakete Rakete der NASA, gebaut noch nach dem alten Lobbyistensystem, wo dann in ganz vielen Bundesstaaten jemand von der NASA-Kohle profitieren soll. Gedacht, damit alle Beteiligten am Shuttle-Programm auch schön weiter Geld bekommen. Fairerweise muss man sagen, dass bisher Raumfahrt immer so funktioniert hat und plötzlich alle aus den Wolken fallen, dass Firmen das auch viel günstiger und effizienter machen können. <lacht> SpaceX, <lacht> Rocket Lab, <lacht> Astra. Wie hat das Bülent Altan in meinem Interview hier auf Senkrechtstarter gesagt, institutionell entwickelte Raketen haben in einem kommerzialisierten New Space ihre Daseinsberechtigung verloren. Und aktuell sieht es ja wirklich so aus, dass Starship noch vor SLS und Ariane 6 zu seinem ersten Orbitalflug starten soll. Also mehr Schmach geht glaube ich nicht. Aber ich schweife ab. Das SLS wird nicht wiederverwendbar sein. Das heißt, die Rakete wird nach jedem Start weggeschmissen. Spannend, oder? Dass das heute völlig abwegig klingt. Schließlich war das jahrzehntelang der günstigste Weg in den Orbit. Jedes Mal, wenn ich hier auf dem Kanal eine neue Rakete vorstelle, ist immer eine der ersten Fragen in den Kommentaren, ist sie wiederverwendbar? So sehr hat sich der Gedanke in der Breite durchgesetzt, dass der Weg von SpaceX die Zukunft ist und alle anderen unter einem Stein leben und besser in Rente gehen sollten. Ja, So dramatisch würde ich das jetzt nicht ausdrücken, dafür kenne ich die Zahlen nicht gut genug, aber ähm, vielleicht sind die Zahlen ja besser als die gut gehüteten Erfahrungswerte der etablierten Industrie. Wie auch immer. Für mich als Raketentriebwerksfan ist die Vorstellung, dass das erste wiederverwendbare Raketentriebwerk in der Geschichte jetzt als einmal Wegwerfartikel geflogen wird, schwer zu ertragen. Und dabei gibt es ein günstiges Wegwerf-Hydrolox-Triebwerk aus dem Hause Aerojet Rocketdyne, das RS-68, das die Delta IV Heavy antreibt. Fun Fact, das RS-68 ist das stärkste Hydrolox-Triebwerk, das je geflogen ist. Sogar nochmal mit deutlich mehr Wumms als das RS-25. Das Problem beim RS-68 war aber wohl, dass es mit einer ablativen Düse neben den Feststoffboostern zu heiß geworden wäre, weswegen man es für das SLS bzw. seinen Vorgänger letztlich verworfen hat. Mal abgesehen davon, dass es ineffizient und schwer ist. Stattdessen nutzt man also jetzt das gute alte shuttle Und das ist kein Witz, tatsächlich wurden die Haupttriebwerke der Shuttle wie nach jedem Flug entfernt, dann aber nicht auf einen neuen Start vorbereitet, sondern eingelagert und jetzt wieder rausgeholt, um das SLS anzutreiben. Das heißt, auch wenn ihr jetzt in ein Museum geht und da einen Shuttle seht, das ist nicht ein echtes Triebwerk, sondern es ist nur eine Attrappe. Und von den letzten Block 2 Triebwerken wird es auch kein einziges ins Museum schaffen. Die werden nämlich alle in den ersten vier SLS-Flügen verheizt. Nachvollziehbar bei Stückkosten von etwa 100 Millionen Dollar, die Aerojet Rocketdyne jetzt für jedes Triebwerk aufruft. Aber schon extrem traurig, nach all den Einsätzen am Space Shuttle so undankbar weggeworfen zu werden. Ey, Mo genug gelabert, Mann. Nur weil du ein Kind der 80er Jahre bist, musst du doch nicht gleich sentimental werden. Okay, okay. Ihr seid ja wegen der Technik hier, nicht wegen der Geschichte. Also erstmal zum Treibstoff. Das Space Shuttle hat was verbrannt? Genau, Wasserstoff und Sauerstoff. Jetzt nicht direkt die Trading-App rausholen, weil einmal das Buzzword Wasserstoff gesagt wurde. Wasserstoff ist ein Energieträger. Aber solange der nicht erneuerbar hergestellt wird, ist er meiner Meinung nach für die Energiewende so nützlich wie eine Pipeline für Erdgas. Aber ich schweife ab. Wasserstoff also. Flüssig ist Wasserstoff eine der kältesten Flüssigkeiten, die wir kennen. Nur Helium ist bei noch niedrigeren Temperaturen flüssig. Aggregatzustände sind immer von Druck und Temperatur abhängig. Typischerweise sprechen wir aber von Bedingungen, die wir ja, aus unserem Leben so kennen. Und da nimmt man dann für den Druck oft den Wert auf Meereshöhe. Wasserstoff ist auf Meereshöhe, also bei unseren Umgebungsbedingungen, erst bei minus 252 Grad Celsius flüssig. Das ist nur 21 Grad entfernt vom absoluten Nullpunkt. Kälter geht nicht. Dagegen sind die minus 183 Grad Celsius, bei denen Sauerstoff flüssig wird, ja fast schon karibisch. Übrigens einer der Gründe, warum Wasserstoff als Treibstoff auf dem Papier ziemlich porno aussieht, aber dann beim Raketenkonstruieren extrem eklig ist. Der Temperaturunterschied der beiden Stoffe, also Sauerstoff zu Wasserstoff, ist mit etwa 70 Grad so groß, dass man Sauerstoff und Wasserstoff aufwendig voneinander thermisch isolieren muss. Ganz zu schweigen von dem Wasserstofftank, den ich ja vor der noch größeren Umgebungswärme schützen muss. Sonst muss ich viel zu viel Gas abdampfen lassen. Auf den Punkt gebracht, verliere ich viel von dem Gewicht, das man durch leichten und effizienten Wasserstoff sparen kann, durch das Mehr an Dämmung, was ich bei Wasserstoff brauche. Ganz zu schweigen von den konstruktiven Schwierigkeiten, die Wasserstoff bei diesen Temperaturen mit sich bringt. Aber das ist ein anderes Thema. Nicht leugnen kann man den hohen spezifischen Impuls der Kombination von Wasserstoff mit Sauerstoff. Ist ein bisschen so wie mit Pizza. Selbst schlechte Pizza ist noch ziemlich gut. Ähnlich bei Wasserstoff, selbst ein ineffizienter offener Antriebszyklus mit Wasserstoff macht jeden Effizienzschwaben glücklich. Bevor wir das RS25 mit dem Raptor von SpaceX vergleichen. Hier ganz widerlicher Selbstlobbyismus. Arbeitsplätze, Zukunftsfähigkeit, Technologiestandort Deutschland und Karriere für alle. Hat dir mein Video bisher gefallen? Dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrt technik Videos sehen magst, genau, abonnieren, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und am Wochenende immer meine News. Aber zurück zum RS-25. Ineos war so nett, mir mal die Werte von vier Triebwerken zusammenzustellen. Bis auf das SpaceX-Vacuum-Raptor, das ja bekanntlich mit Methan, also Methalox, läuft, sind RS-25, europäisches Vulkan und das RL-10 alles Hydrolox-Triebwerke. Also Hydrolox, Nerdwort für Hydrogen und LOX, Liquid Oxygen. Wir waren beim Thema Effizienz. Selbst das im offenen Gasgenerator-Nebenstromzyklus betriebener Vulcan an der Ariane 5 und im Upgrade dann an der Ariane 6 erzeugt aus Wasserstoff noch 429 Sekunden spezifischen Impuls. Das ist ziemlich viel. Zum Vergleich: Das Raptor von SpaceX kommt im Vakuum gerade einmal auf 377 Sekunden ISP. Und das, obwohl es den mit Abstand höchsten Brennkammerdruck ertragen muss. Also, dass das RS-25 eines der effizientesten Triebwerke aller Zeiten ist, liegt maßgeblich am eingesetzten Treibstoff. Was ist das effizienteste Triebwerk aller Zeiten? Richtig, das RL10B, deshalb ist es hier auch in der Tabelle aufgeführt. Spannend, das europäische Vinci für die Oberstufe der Ariane 6 sollte das RL10B beim Thema Effizienz tatsächlich mal schlagen. Aktuell sieht es aber so aus, dass man auf die große Glocke verzichten will. Mit den aktuell angepeilten 457 Sekunden ist man aber immer noch deutlich besser als das RS25. Und was nutzt das Vinci? Genau. Wasserstoff und Sauerstoff. Fun Fact, der hohe spezifische Impuls von Hydrodox-Triebwerken hängt auch damit zusammen, dass Wasserstoff so leicht ist und sich im Triebwerk gut beschleunigen lässt. So sind Triebwerke tatsächlich effektiver, wenn man mehr unverbrannten Wasserstoff in der Brennkammer hat, als zur stichometrischen Verbrennung notwendig wäre. Aber das ist ein Thema für ein eigenes Video. Größter Nachteil an Wasserstoff ist beim Bauen einer Rakete dann aber gerade die geringe Dichte des Wasserstoffs. Die führt nämlich dazu, dass man für den Wasserstoff extrem große Tanks braucht. Normalerweise sind die Sauerstofftanks immer die größten Tanks an Raketen, nicht so bei Raketen, die Wasserstoff nutzen. Kann man auch schön an der Ariane 5 sehen. Große Tanks sind konstruktiv aber schwerer als kleine Tanks. Das Zusatzgewicht muss man dann extra beschleunigen, was dann den an sich effektiveren Antrieb wieder zunichte macht. Raketenentwicklung ist einfach extrem komplex und die eierlegende Wollmilchsau gibt es bei technischen Problemen einfach nicht. Auch wenn jetzt die Fanboys wieder nach dem Starship schreien, auch da müssen Kompromisse gemacht werden. Aber das ist ja das skyline Raketen. Extrem komplexe Probleme. Wie haben wir im TU-Studium immer gesagt, wenn es einfach wäre, wäre es BWL. Nicht so ganz so ernst gemeint. Zurück zum RS-25. Was war jetzt so revolutionär am RS-25 und warum ist es bei aller Effizienz auch noch so schubstark? Gestufte Verbrennung. Ja, die Kenner werden das schon wissen. Gestufte Verbrennung ist eigentlich immer ein Qualitätsmerkmal. Also, wenn du in gediegener Runde mal in die Verlegenheit kommst, ein Raketentriebwerk zu bestellen. Gaston, äh, bringen Sie mir bitte etwas mit gestufter Verbrennung. Äh, Geld spielt keine Rolex. Und anerkennendes Nicken ist dir sicher. Ja, ja, die SpaceX-Hipster bestellen dann noch mit einer Prise Full Flow, aber dieser moderne Schnickschnack hat doch einfach keine Tradition. <lacht> Verbrennungszyklen. Das ist auch ein Grund, warum ich gerade diese vier Triebwerke für die Tabelle ausgewählt habe. Denn jedes nutzt einen anderen Verbrennungszyklus. Das RS-25 verbrennt gestuft mit treibstoffreicher Vorverbrennung, das Vulcan hat einen offenen Gasgenerator Nebenstrom, das Raptor von SpaceX nutzt einen stufenweisen Verbrennungszyklus mit vollem Durchfluss und das r 10 wird im Expansionszyklus betrieben. By the way, zu allen Triebwerken in der Tabelle gibt es hervorragende Videos in der senkrechtstarter triebwerkstechnik playlist hm. <lacht> Kurz Abriss zu den Zyklen. Die meisten Triebwerke schmeißen, wie das wir kennen, einen Teil des Treibstoffs seitlich aus dem Triebwerk heraus, um Leistung für die Turbopumpen zu generieren. Wenn ich diesen Massenstrom stattdessen mit durch die Hauptbrennkammer jage, kann ich, obwohl ich die chemische Energie dann schon teilweise in der Vorverbrennung umgesetzt habe, etwa 2-3% mehr Leistung aus meinem Treibstoff rausholen. Was sind schon 2%? Naja, rechne mal so, 2% weniger Treibstoff im Space Shuttle Haupttank, das sind mal eben 15 Tonnen. Das ist mehr als die Hälfte der Nutzlast des Space Shuttles. Hinzu kommt, dass man durch die gestufte Verbrennung extrem hohe Drücke in die Hauptbrennkammer bringen kann und damit den ISP in der Atmosphäre verbessern und die Schubdichte erhöhen kann. Sehen wir im Übrigen auch an den Brennkammerdrücken. Die 200 Bar des RS-25 sind für Raketentriebwerke ein sehr hoher Wert. Nur ein paar russische Triebwerke hatten hier größere Werte. Das zeigt aber auch ein weiteres Mal, wie sehr SpaceX die Grenzen des bisher für machbar gehaltenen ausreizt. Bei den Raptor-Triebwerken reden wir von Brennkammerdrücken jenseits der 300 Bar. Nichtsdestotrotz ist das RS-25 einfach ein verdammt gutes Triebwerk und kann einfach sehr viele Dinge richtig gut. Was man sich offensichtlich auch beim Constellation-Programm, dem Vorgängerprogramm des Artemis-Programms, dachte. Und bei allem Internethass, das dem SLS aus der Space-Twitter-Community entgegenschlägt, auf dem Papier kann man die Entscheidung für das RS-25-Triebwerk absolut nachvollziehen. Die Auswahl der RS-25 basierte weitgehend auf der Reife und der umfangreichen Erfahrung mit den 135 Space Shuttle-Einsätzen. Mit über einer Million Sekunden Gesamtbrennzeit ist es wie gesagt einfach eine sichere Bank. Darüber hinaus gab es noch 16 Flugtriebwerke, die nach dem Ende des Shuttle-Programms eingemottet wurden und eh schon der NASA gehört haben. Mit diesen 16 Flugtriebwerken konnte man dann die ersten vier SLS-Flüge ausstatten. Aber wie das so ist im Detail war es dann eben doch nicht so einfach. Obwohl das RS-25 ein sehr ausgereiftes System ist, kann man die jetzt nicht einfach vom Space Shuttle abschrauben und dann ans SLS klatschen. Also nicht wirklich Plug-and-Play. Apropos Plug-and-Play. Die Triebwerksteuerung, das sogenannte ECS, Engine Control System, musste komplett überarbeitet werden. Jedes Triebwerk hat eine eigene in sich redundante Steuerung in unmittelbarer Nähe zur Brennkammer. Das allein ist eigentlich schon ein technisches Wunder, wenn wir von Temperaturen und Vibrationen sprechen. Ne? Fun Fact, in den Original-Triebwerksteuerungen werkelte ein Motorola 68000er, den einige vielleicht aus Amiga-Zeiten und den frühen Apple Macintosh kennen. Mein erster Berührungspunkt mit einem Prozessor aus der 68.000er Serie muss der Sega Mega Drive gewesen sein. Aber ich schweife schon wieder ab. Genau dieser fürs SLS neu entwickelte Engine Controller ist jetzt wohl das Problem am SLS für Artemis 1 und so wird der fehlerhafte Controller an Triebwerk 4 nun ausgetauscht. Bei allen Anpassungen am RS-25 für das SLS musste extrem darauf geachtet werden, nicht die bekannten Parameter aus der Shuttlezeit zu verlassen. Sonst wären ja doch extra Tests nötig geworden. Die wollte man ja aber mit der Wahl des RS-25 als flugerprobtes Triebwerk unbedingt vermeiden. Ein ganz naheliegendes Problem, das auftrat, als man das RS-25 für das viel größere SLS verwenden wollte, war, dass man mit jetzt vier Triebwerken deutlich mehr Treibstoff verbraucht. Da die erste Stufe grob an die Shuttle-Haupttanks angelehnt war, hieß das bei gleichem Durchmesser mehr Länge. Das führte dann zu mehr Druck durch die hydrostatische Säule. Dieser Druck ist bei der Beschleunigung der Rakete ja dann nochmal viel größer. Ja, konnte man nicht einfach so stehen lassen. Weiter gab es eine ganze Reihe an Temperaturproblemen zu lösen. Kenner werden wissen, dass die Shuttle-Triebwerke deutlich weiter oben montiert waren als der Austritt der Shuttle-Feststoffbooster. Am SLS hingegen sind diese in einer Ebene und so sind die RS-25 am SLS auch viel höheren Temperaturen ausgesetzt, als sie es zu Shuttle-Zeiten waren. Auch die kleinen Feststofftriebwerke, die die Seitenbooster nach dem Abspringen wegdrücken, mussten bei der Anordnung am SLS berücksichtigt werden. Wurde die Triebwerkshydraulik beim Space Shuttle durch ein giftiges Hydrazin-Subsystem angetrieben, sollte angelehnt an eine aktuelle NASA-Anforderung, die auf giftige Treibstoffe so weit wie möglich verzichten will, ein System entwickelt werden, das auf dem Wasserstofftankbedrückung basiert. Der Wasserstoff, der dabei aber am unteren Ende aus dem SLS austritt, kann sich dabei entzünden und so wurde ein ablativer Feuerschutz für die RS-25-Triebwerke notwendig. Aber nicht nur Hitze war ein Problem, sondern auch Kälte. Sowohl die Aufhängung der Triebwerke an der Raketenbasis hatte in der Entwicklung Probleme mit zu kalten Temperaturen. Auch ein zusätzliches Triebwerk, das vor dem Start mit kaltem Treibstoff gespült wird. Das sind ja jetzt vier Triebwerke, nicht drei wie am Space Shuttle. Ja, diese Phase, die nennen wir Engine Chill, ja, das stellte die Ingenieure vor große Herausforderungen. Ich bin jetzt mal so frech und zitiere Elon Musk, der öfter sagt, ein Hauptproblem von Ingenieuren wäre das Optimieren von Problemen, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Ist natürlich sehr leicht gesagt. Viele Probleme sind am Start einer Raketenentwicklung einfach unbekannte und ja, ein Tod, muss irgendwann sterben. Das RS-25 ist ein beeindruckendes Triebwerk und ich freue mich, dass es nach dem Ende des Shuttle-Programms weitere Verwendung findet. Andererseits muss man auch sagen, das lässt man SpaceX mal außen vor, ja, ist der amerikanischen Raumfahrt an günstigen Triebwerken fehlt. Und Aerojet Rocketdyne bekommt für 18 neue RS-25-Triebwerke von der NASA fast 1,8 Milliarden Dollar, also 100 Millionen Dollar pro Stück. Mit diesem Preis ist es meiner Meinung nach ganz ausgeschlossen, dass das RS-25 außerhalb des SLS irgendeiner kommerziellen Nutzung zugeführt werden kann. Von Fakt in einem Paper aus dem Jahre 2015 war zu lesen, dass es etwa 5 Jahre dauert, ein RS-25 zu bauen. Zur Erinnerung, SpaceX will in McGregor in Massenprodukten jeden Tag ein Raptor-Triebwerk bauen. Aber vielleicht sollte man nicht zu oft mit der SpaceX-Keule ausholen. Ich bin mir sicher, dass bei Aerojet Rocketdyne wie überall in der Raumfahrt gute Ingenieure arbeiten. Die haben aber offensichtlich nicht so einen ehrgeizigen Chef wie SpaceX. Vielleicht wäre es auch im Interesse von Aerojet Rocketdyne gewesen, mal ein neues, wettbewerbsfähiges Triebwerk zu entwickeln. Ich wüsste da eine Firma, die gerade verzweifelt auf Triebwerke aus amerikanischer Produktion wartet. Aber ich schweife ab. <lacht> Ja, das bin ich leider heute öfter abgeschwiffen. <lacht> Bevor es in die Verabschiedung geht, möchte ich mich bei Ineas und Space Racer bedanken, die beim Skript geholfen haben. Vielen, vielen Dank. Großes Dankeschön geht an euch, die Community, fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, die Menschen für Raumfahrt zu begeistern. Dankeschön. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal, denn hier es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ja, und am Wochenende immer meine News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, like lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.